Herzlich willkommen zum Smarter entwickeln Podcast. Bei der letzten Episode hat es eine kleine Panne bei der Veröffentlichung gegeben. Die habe ich jetzt verstanden, ausgeräumt. Ähm, die ist in der Checklist. Dieser Fehler wird mir nicht nochmal passieren. Ich werde mir einen neuen ausdenken müssen. Aber zu dieser Episode: Ich hatte schon erläutert, dass jeden ist besser als gar keine. Aber welche Reihenfolge ist denn gut? Welche Reihenfolge ist denn besser? Welche Reihenfolge ist vielleicht sogar die beste? Und da kommen wir gleich mitten ins Thema rein, denn nach welchen Kriterien messen wir das? Und ich habe das hier schon häufiger gesagt, für mich geht es in Entwicklung darum, Geld zu verdienen. Geld für das Unternehmen zu verdienen. Die richtigen Produkte für die richtigen Kunden schnell auf den Markt zu bringen. Dann zu verkaufen mit einer entsprechenden Marge und in Unternehmensgewinn umzuwandeln. Also ist auch eine mögliche Priorisierung und eine, die auch ziemlich nahe liegt, den ökonomischen Nutzen zu nehmen. Wir schauen uns an, welches Projekt bringt den größten Ertrag und das ist dann unser wichtigstes Projekt. Das ist eine super Priorisierung, denn sie bedient Eitelkeiten. Ja, der Projektleiter mit dem größten Projekt ist auch der Projektleiter mit dem wichtigsten Projekt. Ist unser bester Projektleiter, darf sich zumindest so sehen. Problem, wir müssen achten den Aufwand. Nun würde diesen Fehler keiner machen eigentlich. Aber wir machen ihn unbewusst. Nämlich immer dann, wenn wir über ein Projekt reden. Zum Beispiel, wenn wir diese Projektentwicklung zurückstellen, dann fehlen uns in zwei Jahren 15 Millionen Umsatz. Nur vom ökonomischen Nutzen her gedacht und in keiner Weise den Aufwand gegengerechnet. Das heißt, wir müssen den Aufwand berücksichtigen. Und weil wir dann auf einmal etwas rechnen müssen, etwas addieren und subtrahieren, fragen wir unsere Controller, ob die das nicht für uns machen. Die lassen ihr Excel warm laufen und sind auch gleichzeitig so schlau noch neben dem Aufwand den Zeit Einfluss mit reinzurichtigen. Und wir sind bei der nächsten Methode, dem Gegenwartswert. Wie berechnet man den Gegenwartswert? Was ist der Gegenwartswert? Nun, der Gegenwartswert ist ganz einfach. Der Wert einer Entscheidung, einer Option berechnet aus dem Cashflow wie viel gebe ich jetzt aus, wie viel gebe ich nächstes Jahr aus und wie viel nehme ich über nächstes Jahr ein und wie viel nehme ich über übernächstes Jahr ein. Und alle diese Cashflows, diese Ausgaben und Einnahmen werden abgezinst auf den heutigen Tag. Das heißt, diese zukünftigen Geldflüsse werden zurückgerechnet auf ihren Wert heute, auf ihren Gegenwartswert. Das heißt, die Gegenwartswertmethode ist toll. Sie berücksichtigt sowohl Ausgaben als auch Einnahmen und sie berücksichtigt sogar die Zeit, weil Ausgaben in der Zukunft abgezinst werden auf den heutigen Zeitpunkt. Das ist schon mal nicht schlecht. Wir wollen ja schnell an den Markt und die Gegenwartswertmethode hilft uns, das ein bisschen zu berücksichtigen. Sie hilft uns, den Einfluss der Zeit zu berücksichtigen. Nur leider nicht wirklich. Denn der Zinseffekt ist gering im Verhältnis zu dem Cost of Delay, der vermeintliche Schaden zu später Einnahmen in der Gegenwartswertmethode, einfaches Abzinsen um nochmal 5% oder 10%, ist klein im Verhältnis zu, ja, wir haben leider unseren First-Mover-Advantage verloren und die Konkurrenz war schneller da und die haben sich zwei Drittel des Marktes gekrallt und wir sind nur noch zweiter Player. Das heißt, auch der Gegenwartswert lässt mich nicht zufrieden zurück. Auch dieses Schiff wird noch sinken. Dazu kommt noch ein ganz großes Problem für mich. Sowohl der ökonomische Nutzen als auch der Gegenwartswert bevorzugen große Projekte. Weil in der Priorisierung nach Gegenwartswert hat das Projekt gewonnen, was möglichst groß ist. Wir haben ein Projekt, das bringt uns 10 Millionen Nutzen und ein anderes Projekt, das bringt uns 2 Millionen Nutzen. Und es ist ein total fairer Vergleich, weil wir haben Nutzen und Aufwand gegeneinander aufgewogen. Und das Projekt, was den größeren Nutzen bringt, ist doch auch das Bessere, oder? Na, da werden wir nochmal ein bisschen am Rütteln. Ich schiebe an dieser Stelle nochmal ein Thema ein, und zwar das Thema strategische Projekte. Das sind Projekte, die so weit aus dem Ruder gelaufen sind, dass wir uns gar nicht mehr die Kosten angucken. Das ist wichtig, das ist die Zukunft. Wir brauchen die neue Plattform, wir müssen hier investieren. Der Vorstand will das, sind noch die ehrlicheren Argumente. Achten Sie mal darauf, wenn jemand ein Projekt strategisch nennt, wie gut diese vermeintliche Strategie durch ein Zahlenwerk untermauert ist und wie sehr das eine Abwägung vom strategischen Projekt und anderen Projekten erlaubt. Ich mag diese absoluten Größen nicht. Absolute Größen führen nämlich dazu, dass wir die großen Projekte bevorzugen. Wir bevorzugen dadurch Projekte, die zwar viel bringen, aber auf der anderen Seite auch relativ teuer sind, viel Aufwand machen. Projekte, die eine gewisse Gefahr haben, zu einem strategischen Projekt zu werden. Projekte, die nicht drei Wochen oder drei Monate dauern, sondern drei Jahre oder länger dauern. Projekte, die ein Risiko mitbringen, dass sich der Markt weiterentwickelt hat. Projekt, die ein Risiko mitbringt, dass sie, oder eine Projektentwicklungsmethodik, die das Risiko mitbringt, dass sie zu langsam wird in einer sich immer schneller drehenden Welt. Das heißt, für mich ist es ein Problem, eine Priorisierungsmethode anzuwenden, die systematisch große Projekte bevorzugt. Ich halte das für falsch. Deswegen suchen wir mal weitere Methoden. Wenn die absolute Größe ein Problem ist und wir eher die Wirtschaftlichkeit in der relativen Größe suchen sollten, dann kann man doch mal sich den Return on Investment angucken. ROI. Setzt den Nutzen im Verhältnis zum Aufwand, gegebenenfalls gewichtet mit Gegenwartswerten und so weiter, was Excel halt hergibt. ist schon mal nicht schlecht. Return on Invest hilft uns zu verstehen, wie viel Euro wir zurückkriegen auf jeden Euro, den wir reinstecken. Eine andere Methode für relative Größen ist die Internal Rate of Return, IRR oder interner Zinsfuß. Und hier gucken wir uns wieder den Cashflow an, alle Einnahmen und Ausgaben und rechnen einen rechnerische Zinsen aus, die wir einnehmen, die äquivalent ist dem Gewinn, den wir durch das Projekt machen mit allen seinen Ein- und Ausgaben. auch nicht schlecht. Aber auch da habe ich ein bisschen am Lack zu kratzen. Für mich erstmal ein Problem sind rein finanzielle Kennzahlen. Das mag jetzt etwas komisch aus meinem Mund klingen, wo ich immer sage, es geht ums Geld verdienen. Aber mir reicht das nicht. Dass es finanzielle Kennzahlen sind, hat auch einen riesen Vorteil. Wir führen alle Entscheidungen, alle Projekte auf einen gemeinsamen Maßstab zurück. Ja, wir vergleichen nicht die Verbesserung des Marktpotenzials von Produkt A mit der Umsatzsteigerung von Produkt B mit einer technischen Innovation bei Produkt C, sondern wir vergleichen Euro gegen Euro gegen Euro. Das kriegen wir noch sachlich hin. Dazu kommt, dass auch die Zeit drin ist. Auch nicht schlecht. Aber was ist denn meine Kritik an rein finanziellen Kennzahlen? Nun, da sind wir wieder bei voreilenden und nacheilenden Indikatoren. Wir sind hier bei nacheilenden Indikatoren. Wir gucken uns den Ertrag an. Und hier das erste Geschenk der heutigen Folge. Mit nacheilenden Indikatoren kann man nicht managen. Mit nacheilenden Indikatoren können Sie nur Schuldige finden. Und auch der Kniff, eine Prognose auf einen nacheilenden Indikator zu machen, löst das Problem nicht. Also, nur weil ich den Ertrag prognostiziere, habe ich deswegen noch lange keinen voreilenden Indikator. Es bleibt ein nacheilender Indikator, der auch noch dadurch unsicher wird, dass ich ihn nur errate und eine Prognose auf die Zukunft mache. Wenn ich etwas managen will, brauche ich voreilende Indikatoren. Die nacheilenden Indikatoren, die stellen sich dann ein. Und wichtig ist es, einen kausalen Zusammenhang zu verstehen, um tatsächlich diesen kausalen Zusammenhang zu nutzen, um eine Ertragsverbesserung nach einem Indikator zu erreichen, dadurch, dass, kausaler Zusammenhang, ich einen voreilenden Indikator Kundenzufriedenheit bei einem Produkt manage. Aber zurück zu den Finanzkennzahlen. Kapital ist knapp. So wird uns erzählt. Der Verbraucher in uns glaubt das aktuell nicht. Ja, hat mir jemand von Ihnen die Bauzinsen in letzter Zeit angeguckt oder Immobilienzinsen? Die sind im Keller. Sparguthaben wird nicht mehr verzinst. Festgeld, Peanuts. Wo wir bei Peanuts sind, am anderen Ende des Spektrums gibt es einen Josef Ackermann, der mal für seine Bank 25% Eigenkapitalrendite gefordert hat. Das müsse so sein. Nur dann sei eine Bank wettbewerbsfähig. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite Immobilienzinsen von 1, 2 Prozent, auf der anderen Seite ein Unternehmenslenker, der 25 Prozent Eigenkapitalrendite erwirtschaften will und dann auch an, die, an das Eigenkapital, an die Unternehmensbesitzer ausschütten will. Das heißt, Kapital kostet doch etwas. Bei der Deutschen Bank damals 25 Prozent. Hm. Okay, das heißt Kapital ist doch knapp und das wird von den Methoden richtig erkannt. Das Spannende ist nur, Geld ist nicht wirklich knapp. Es kann ja sein, dass Eigenkapital knapp ist, weil die Unternehmenseigner aus ihrem Anteil eine gewisse Verzinsung haben wollen und dass deswegen dieses Geld sinnvoll eingesetzt werden muss. Und dass das für die Deutsche Bank auch ein Problem war, weil bei dem ganzen Schindluder, was in der Finanzbranche passiert ist, die, das notwendige Eigenkapital, was gehalten werden musste, per Gesetz erhöht wurde. Und dadurch war es wirklich schwierig, diese Rendite für, für die, für die Eigner zu erwirtschaften. Aber wir haben immer noch die Größe Fremdkapital. Das heißt, wir können uns Geld von außen reinholen. Und das wird zwar nicht mit dem Zinssatz von Bauzinsen verzinst, aber doch deutlich niedriger als die 25% Eigenkapitalrendite die da mal jemand haben wollte. Das heißt, Geld muss zwar bezahlt werden, aber Geld kann im Prinzip ein bisschen atmen. Und genau da setzt meine Kritik an bei der Bewertung von Return on Invest und Internal Rate of Return. Die Skalierung auf die eigene Firma fehlt. Nehmen wir ein Beispiel. Eine Entwicklung bekommt drei Jahre lang ein berechenbares Budget von zum Beispiel 5 Millionen Euro. Jetzt gibt es einen Beschluss, dass wir viel innovativer werden wollen und auf einmal haben wir 10 Millionen Budget. So wie aktuell Budgets verabschiedet werden mit einem gewissen Überhang ins nächste Jahr, bis wirklich alle Diskussionen durch sind und alles abgesegnet ist, haben wir auch erst zum Mitte zweiten Quartal wirklich belastbar, dass wir für das ganze Jahr dann 10 Millionen ausgeben dürfen. Ich schaue mal in die Runde und, und möchte Sie bitten, Ihre Hand zu heben, wenn Sie glauben, dass diese Entwicklungsabteilung in dem Jahr mit doppelt so viel Geld, aber nicht mal mehr doppelt so viel Zeit, auch noch doppelt so viel schafft. Wie soll das denn gehen? Ich schaue mal in die Runde und möchte Sie mal bitten, die Hand zu heben, wenn sie glauben, dass diese Entwicklungsabteilung mit einem im zweiten Quartal verabschiedeten doppelt so hohen Budget in dem Jahr auch wirklich doppelt so viel schafft. Wie soll sie es denn machen? Ja, entweder entwickelt sie teurer, weil sie jetzt einfach mehr Geld verballern kann und nicht mehr aufs, aufs Geld gucken muss. Oder sie probiert wirklich schneller zu sein und probiert noch Ressourcen, Menschen, Mitarbeiter an Bord zu holen. Vielleicht auch Externe? Ja, Externe, die für eine andere Firma arbeiten, die auch eine Marge machen will, die also teurer sind, die aber auch gar nicht die detaillierten Branchenerfahrungen haben mögen, ähm, die mit Sicherheit nicht alle internen Ansprechpartner kennen, die nicht alle Gepflogenheiten kennen. Das heißt, die auch erstmal eingearbeitet werden müssen. Das heißt, zum Beispiel externe Konstrukteure sind mit Sicherheit Euro für Euro nicht so effizient wie das, was sie bisher intern hatten. Das heißt, Sie können eine Entwicklung nicht einfach skalieren. Sie können nicht einfach doppelt so viel Geld auf eine Entwicklungsabteilung schmeißen und erwarten, dass doppelt so viel rauskommt. Das heißt, die, die Grundannahme von den finanzmathematischen Modellen, ich stecke einen Euro rein und kriege x Euro raus und ich kann das beliebig multiplizieren, die funktioniert nicht. Sie haben eine Firma, Sie haben einen Zustand x und mit diesem Zustand x müssen Sie arbeiten und mit diesem Zustand x müssen sie lernen, das Beste rauszuholen. Das heißt, Geld ist vielleicht knapp und Geld muss auf jeden Fall bezahlt werden, aber eigentlich ist es egal. Denn Personal, Fragestellung, die Aufmerksamkeit von ihrem Management, die wird ja nicht spontan mitatmen, mitwachsen. Eine gute Entwicklung, eine gute Entwicklungsabteilung ist etwas über längere Zeit aufgebaut ist. Sie können Ihre Kapazität anpassen, aber nicht nach Belieben und schon gar nicht um große Sprünge. Das heißt, die Priorisierung, die wir hier machen, ist eigentlich ein Optimierungsproblem. Sie sind hier wieder beim Problemlösen unter Randbedingungen. Wir müssen verstehen, was wir maximal aus unserer Kapazität rausholen können. Das heißt, wir sind hier nicht dabei, ein gegebenes Ziel mit minimalen Ressourcen zu erreichen, sondern wir sind hier dabei, ein Maximum aus den gegebenen Ressourcen herauszuholen. Und da hilft uns, neuer Gedanke, die Engpass-Theorie. Sie werden durch eine Entwicklung, Sie werden durch einen Prozess nur so viel durchschleusen, durch alle Arbeitsschritte, wie Sie an Ihrem Flaschenhals hinkriegen. Sie haben irgendwo auf Ihrer Kette einen Flaschenhals, Sie haben irgendwo eine Abteilung, ein Prüfstand, eine Einzelperson, die limitiert, was Sie entwickeln können. Der Flaschenhals kann auch etwas abtrakteres sein, wie Geld oder Management Attention, aber irgendwo gibt es diesen Flaschenhals und dieser Flaschenhals dominiert Ihren Durchsatz. Dieser Flaschenhals determiniert, wie viel Sie entwickeln können. Und deswegen möchte ich mein Priorisierungsproblem, welche Projekte mache ich, umformulieren, in welche Projekte mache ich in welcher Reihenfolge. Und weiter umformulieren in, welches Projekt bringt mir den meisten Nutzen pro Zeitverbrauch am Flaschenhals? Das heißt, wenn mein Flaschenhals wirklich determiniert, wie viel ich durch meinen Prozess durchkriege, dann muss ich doch zusehen, dass ich die Projekte durch meine Entwicklung durchschiebe, die im Verhältnis zu ihrem Zeitverbrauch am Flaschenhals den meisten Wert schaffen. Nehmen Sie an, ich habe zwei Projekte, um es etwas plastischer zu machen. Sie haben auf der einen Seite ein Projekt, wo Sie relativ viel konstruieren müssen, wo Sie dann aber relativ wenig Erprobungsaufwand haben, zum Beispiel Äußerlichkeiten. Oder Sie haben ein Projekt, wo Sie viel Validierungsaufwand haben, aber relativ wenig Konstruktion. Sie wollen mit einer Kernkomponente an irgendwelche technischen Grenzen gehen, und müssen das aufwendig validieren und herausfahren, ob sie diese Grenzen schon erreicht haben oder gar überschritten haben. Jetzt nehmen wir ferner an, die Konstruktion sei ihr Flaschenhals. Sie können nicht beliebig atmen, sie können nicht beliebig externe Konstrukteure beschäftigen und, und gleiche Qualität und gleichen Output erwarten. Nehmen wir aber zusätzlich an, der Versuch sei beliebig skalierbar. Vielleicht, weil sie früher viel mehr Validierungsaufwand getrieben haben, heutzutage mehr im Rechner machen und deswegen sowieso im Versuch noch Überkapazitäten haben dann wird sich die Reihenfolge der Projekte bemessen, was sie am Flaschenhals durchgesetzt kriegen. Was können sie an konstruktivem Aufwand machen? Und auf einmal ist ein Projekt mit wenig Konstruktionsaufwand vielleicht viel besser als ein Projekt mit viel Konstruktionsaufwand, einfach nur, weil auf der Aufwandseite die Projekte sehr starken Skalierungsunterschied haben. Und so kann es sein, dass ein Projekt, was vermeintlich wenig Ertrag bringt, dadurch, dass es aber sehr wenig Konstruktionsressourcen beeinflusst, dann doch besser dasteht als ein Projekt, was groß und gewichtig ist, vielleicht strategisch schon genannt wird. Viel Konstruktionsaufwand bedarf, auch viel bringt, aber im Verhältnis Verzehr von Konstrukteurszeit zu nutzen, schlechter dasteht. Das heißt, ihr Projektmix wird davon bestimmt, was der Flaschenhals ist. Und der Flaschenhals ist meist offensichtlich, Fragen Sie Ihre Projektmanager, wo Sie am meisten um Ressourcen kämpfen. Fragen Sie Ihre Projektmanager, wo die Verzögerungen kommen. Fragen Sie Ihre Projektmanager, wo sich die Projekte auf die Füße steigen. Das ist ein ganz guter Kandidat für den Flaschenhals. Meist ist der Flaschenhals offensichtlich, wenn man hingucken will. Aber meist ist der Flaschenhals auch nicht deutlich bekannt. Nicht jeder im Hause weiß, wer der Flaschenhals ist. Nicht jeder hat sein Verhalten daran ausgerichtet. Das ist die typische Situation im Unternehmen. Nochmal zurück. Ich nehme immer gerne die Konstruktion als Beispiel für eine, für eine begrenzte Ressource, für einen, für einen Flaschenhals. Das muss aber nicht so sein. Nicht immer ist die Konstruktion die begrenzte Ressource. Es kann Kapital sein. Es können Mitarbeiter sein. Es können auch einzelne Mitarbeiter sein, wenn sie wirklich, über das, äh, wenn sie wirklich an... an Spezialwissen herangehen. Es kann Prüfstandskapazität sein, es kann Zeit sein. Das heißt mittels der Engpass-Theorie haben wir ein Werkzeug an der Hand, um die finanzmathematischen Modelle zu bereichern, um die Situationen, die wir im Unternehmen haben, zu bereichern, um das Verständnis von unseren Fähigkeiten und da nochmal eine bessere Abwägung zu treffen. Welche Projekte wirklich wie viel bringen. Und zwar nicht als nachhaltender Indikator, sondern vorauseilend. Wenn ich mir vorher angucke, welche Projekte wie viel Flaschenhalsressource verbrauchen und ich bewusst die Projekte auswähle, die viel Nutzen pro Flaschenhalsverzehr bedeuten, dann manage ich. Ja, dann fälle ich im Vorfeld optimierte Entscheidungen, die nachher das bessere Ergebnis den besseren Ertrag bringen. Das ist der Unterschied zwischen voreilenden und nacheilenden Indikatoren. Auch das ist nicht das letzte Wort. Aber für die nächste Methode, die ich Ihnen wirklich empfehle und vorstellen will, brauche ich noch ein paar Bausteine und die werden wir über die nächsten paar Episoden erarbeiten. Ich kann das nicht einfach so vom Himmel fallen lassen und erwarten, dass Sie mir das abkaufen. Da muss ich etwas erklären. Aber ich habe zum Abschluss noch ein kleines zweites Geschenk. Und zwar ist es wichtig, Projekte nicht nur als ein fertiges Ding zu begreifen, sondern diese Priorisierungsüberlegung zwischen den Projekten auch innerhalb eines Projektes zu machen. Denn auch innerhalb eines Projektes haben Sie häufig die Möglichkeit, unabhängige Entscheidungen zu treffen. Und nach Pareto 8020 haben Sie häufig die Situation dass 20% des Aufwands 80% des Nutzens ausmachen. Und die anderen 80% des Aufwands machen nur noch 20% des Nutzens. Das heißt, von diesem mittleren Nutzen machen die ersten 20% Aufwand viermal mehr Nutzen und die letzten 80% nur noch ein Viertel des Nutzens. Wenn Sie sich also Ihre Projekte angucken und nicht einfach sagen, okay, das ist das Projekt und das muss als Ganzes so laufen, sondern da ein bisschen dran rumpicken und sagen, muss ich wirklich diese Blechänderung noch mitmachen oder muss ich, wenn ich etwas am hinteren Ende der Maschine mache, wirklich etwas am vorderen Ende zwingend mitmachen oder kann ich die beiden nicht unabhängig voneinander sehen? In dem Moment, wo Sie anfangen, so zu denken, und in dem Moment, wo Sie anfangen, Ihre Priorisierung und Ihren Business Case runterzubrechen auf die unabhängigen Elemente eines Projekts, holen Sie sich einen ganz großen weiteren Hebel und schaffen es vielleicht sogar, die, den ineffizienten Schwanz eines Projektes abzuschneiden und das ganze Projekt viel besser dastehen zu lassen. Und auch das kommt aus der Engpass-Theorie. Wir bekommen nur das aus einem Prozess heraus, was durch den Engpass kommt. Und am Engpass ist der Wechselkurs zwischen der Wertschöpfung, dem Nutzen und dem Zeitverbrauch am Flaschenhals der entscheidende Schlüssel. Und dieser Schlüssel ist zwischen Projekten unterschiedlich. Das hilft uns bei der Priorisierung zwischen Projekten. Und der ist auch innerhalb des Projektes, zwischen den verschiedenen Aufgaben, die laufen müssen, unterschiedlich und hilft uns vielleicht auch, das Projekt so zurechtzuschneiden, dass wir ein attraktiveres Projekt erreichen. Passen wir nochmal zusammen. Bewertungskriterien, in denen ein großes Projekt besser dasteht als ein kleineres Projekt. Einfach nur deswegen, weil es größer ist. Nicht, weil es besser ist oder aus den Ressourcen mehr rausholt. Einfach nur dadurch, dass es größer ist. Ist absurd. Es führt zu aufblähenden Aufträgen. Sie verlängern ihre Time-to-Market. Das kann keiner ernsthaft wollen. Und doch, merken wir, dass das immer wieder passiert und doch ist es so, dass unser Sprachgebrauch sich häufig an den absoluten Zahlen von einem Projekt orientiert. Das heißt, sehen Sie zu, dass Sie relativ optimieren. Nächstens, Priorisierung ist ein Optimierungsproblem. Sie haben einen gegebenen Einsatz, Sie haben eine gegebene Entwicklungsabteilung, Sie haben gegebene Konstruktions- und Validierungsressourcen und und und und Priorisierung ist ein Optimierungsproblem, aus diesen Ressourcen das Beste rauszuholen. Sie können Ihre Entwicklung nicht beliebig schrumpfen und wachsen lassen. Die Ressourcen sind vorgegeben. Die Frage ist also, was hole ich daraus? Ich möchte Ihnen noch ein Bild mitgeben. Stellen Sie sich die Entwicklung als Gelddruckmaschine vor. Ja, ich weiß, der Vertrieb schafft die Aufträge ran, der Service muss allen nachräumen. Die Buchhalter, die dafür sorgen, dass alle Rechnungen bezahlt werden, haben in diesem... Vergleich gar keine Stimme. Wir brauchen sie alle, sonst hätten wir sie nicht alle. Aber ich rede hier über Entwicklung, deswegen einfach mal für die Entwicklung. Stellen Sie sich die Entwicklung als Gelddruckmaschine vor. Und Ihre Maschine druckt eine konstante Zahl Bögen pro Stunde. Jetzt ist meine Frage an Sie, welche Scheine Drucken Sie. Wenn Sie demnächst wieder in Ihre Firma kommen, stellen Sie sich doch einfach mal zwei Fragen. Die eine ist, was ist aktuell mein Flaschenhals in Entwicklung? Was begrenzt meinen Durchsatz? Die zweite Frage, welches Geld drucke ich hier eigentlich? Was sind denn meine Projekte? in der nächsten Episode Spannende Frage Do the right thing oder Do the thing right Der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und verabschiede mich Ihr Florian Kuhnke Sie haben jetzt wertvolle Impulse und Anregungen erhalten Wenn Sie jemanden im Bekannten- und Kollegenkreis haben, der auch hiervon profitieren würde so freue ich mich über eine Weiterempfehlung meines Podcasts